Wir haben es jetzt geschafft. Alle Fraktionen haben im Verkehrsausschuss dazu gestimmt, dass Podalfilter ausprobiert werden. Und das war ein Riesenerfolg. Da können wir auch einmal klatschen. So, liebe Leute, jetzt kommt es zu der anderen schönen Aktion. Jetzt wird noch die Straße bemalt. Wenn ihr diesen kurzen Schauer noch aushalten mögt.